So, wir haben uns entschieden, wir fahren von Göteborg nach Lyon, beziehungsweise der Philipp fährt bis Mannheim und dann wird er wahrscheinlich von Mannheim aus mal gucken. Wir das Auto um. Oder machen wir das so? Genau, das ist eine gute Wahl. Wo ist man denn ja hin? WTF, mein Anhänger ist 104 Kilometer entfernt? Hä? Äh, 104? Meiner nur 1 Kilometer. Warte, <lacht> wo steht denn das jetzt? Ich glaub, den muss ich irgendwie außerhalb holen. Jo, ich weiß, wo ist das so ein grüner, ne? Ich fahr da mal fix hin. Sollen wir da auf dich warten oder? Ja, ich denke schon. Äh. Ich bin bei Norsken drin. Hey, 99 Kilometer entfernt, what the Da musst du unterziehen, wo ich bin. Da komme ich mal zu euch. Ich mache ja gerade Fehler. Autobahn ist frei, ne? 106. Ja, fahr mit dem Auto. Äh, wo müsst ihr hin? Weiß ich nicht, wo das ist, ich fahr da einfach. Guck es nicht auf der Karte, ich flieg grad zwischen. Elbe. Nach Volvo oder wo müsst ihr hin? Ausbiegen. Oslo. Nee, keine Richtung Oslo. Richtung Oslo? Ja, das sind mehrere Firmen. Seid ihr auf der E6? Ich Richtung Jönköping Ich bin erst auf der E6 und bieg es gleich wieder ab. Okay. Fahr, warte, warte, warte, ich fahr Richtung. Wo steht denn der? Hammer VPC oder so. VBA, ah, ja. Ich War nach Jürgen Köppingen. Peterburg. Hey what the fuck? Alter, ich komm mit diesen scheiß Bremsen nicht warm. <lacht> ich, ich, ich bremse immer zu langsam oder zu spät oder zu schnell. Warum ist mein Motor so warm? Der ist heiß, da kann ich bibel drauf braten, bestimmt. Aber siehst du denn das schon wieder? Na, ja, da steht 490 Grad. Jawohl. Na, auf meiner Anzeige in der Mitte. Ach da. Ich hab' eine Außentemperatur. Die <lacht> 400 Grad Außentemperatur? Ne, 25. So. Ja, schnell. Doch 25, stimmt. Außenlämbrador, guck wir doch mal nach, wie viel wir haben: 25. <lacht> Was für ein Zufall! <lacht> Reiner ist das er. Ja. Was macht ein Reiner eigentlich ja? Was mit Reiner ist? Ja. Was macht oh, denn der hier? Also er YouTube. Das ist ein Reiner. Bolle? Na, äh, nee, Bolle meinte ich jetzt gar nicht. Ich kenn Bolle. Kennst du Bolle. nicht? Reiner Zufall? Reiner Zufall? Nee, nee. <lacht> Wir hatten einer. einen in der Schule, äh, bei uns in der Berufsschule, ich hieß Rainer, war ein Umschüler von der Bundeswehr. Der ich glaube, mein Anhänger einer steht in Göteborg. Weil ich bin jetzt da. Ich bin Warte, ich kann, guck mal kurz auf der Karte. Und zwar bin ich in Göteborg. Ja, ich auch. Jetzt gleich. Nee, nee, Göteborg ist das ja alles, aber ich bin jetzt hier oben beim NSO. <lacht> NSO. Warte mal. Ja, wir treffen uns wo. Der ja, ich weiß. Ich lass, lass meinem... uns die Anhänge holen, dann müssen wir wenigstens wohl langkommen müssen. müssen. Ja. Wir, wir treffen uns am Hafen, Göteburg Hafen. Okay. Ja, gut, der Hafen ist. Ja, das wird ja gleich angezeigt jetzt wahrscheinlich. Dann sein, ich bin jetzt so erstmal beim NSÖ. So, ich wollte nach Mannheim, genau. In dem Hafen steht, glaube ich, direkt oh. mein Laster. What the fuck? Mein Anhänger ist auf, hat gerade einen Abflug gemacht. Okay. Ganz hat, hat sich gefreut, dass ich komme, der hat mir den Schwanz gewedelt. <lacht> so. Also. Ja, im Hafen ist direkt mein Auftrag. Warum nicht? Hier Im Hafen? In Göteborg. Na gut, da, kann man, da hey, kommt wir in. Ey, what the fuck? Meiner Hafen. ist gerade auch mal in die Luft gesprungen. Was <lacht> soll er? Wart, wartet ihr in Hafen auf mich? Jo! Ja. In Hafen? Was ist denn das bei uns eigentlich für eine ECS-Folge, Philipp? Äh, was? Du ja, ja, schneiden, es geht los mit der 21. Ja. Bei mir geht's los mit der 43. Aber wir hatten ja davor schon mal. Ja, wir waren vorhin 20 Folgen. Ich habe vorhin schon den mal aktualisiert. Nee, ich meine vor der Staffel. Das also wo, schon zweite Staffel ETS bei euch? Ja, warte mal. Oder hast du dann nee. nochmal... hast du weitergemacht einfach? Ich hab mich natürlich mit Wir haben 20 Folgen, haben wir zusammen mit Felix aufgenommen. Das war das LPT. Davor hatte ich ja mal Singleplayer. Das, das, ja, das, das, das meinte ich. Das meine ich. Das zählt ja. aus Let's Play. Ach so meint ihr das. Jetzt habe ich es verstanden. Die rechnen sich zusammen da kann ich euch auch noch gut erinnern, der planlose Philipp fährt durch Boah, das war mein Quatsch LP, wo ich immer ein bisschen quatschen konnte, das habe ich als Inside Bei mir Inside Philips habe ich jetzt dafür mein Quatsch LP ist immer Stone. das spiel ich nicht jede Woche einmal Was? was? Du hast gerade gesagt, du hast... Ich hab... ich hab, ich hab mein Zielpasst erreicht. Hm. Ich weiß noch, was ich sagen wollte. <lacht> Alter, was ist denn das für eine Straße? Da ja runter, wie so, wie so ein Wir sind hier in äh, Skandinavien, da sind es ein bisschen bergischer als wie bei uns unten. Ja, ich bin im Erzgebirge, das ist eine Wie lange? Wie weg? Zählst du gerade das Geld? Warum bist du im Erzgebirge? Bin jetzt wieder Felix. Der Felix ist übrigens gerade in Leipzig, fällt mir ein. Ach so? Ja, der war der Verdächtige. Äh, <lacht> der Der eine, der war bestimmt ja der Terrorist. Ich durch die U-Bahn. S-Bahn. In Leipzig gibt es eine S-Bahn, aber keine U-Bahn. Die fährt auch im Untergrund. Oh nee, oh nee, oh ne. Aber, aber nur in der Innenstadt. Was ist das für eine Kackbremse? Kann ich irgendwo die Bremse einstellen? Das ist der City Tunnel. Option. Ähm, Gameplay. Stärke auf Bremse drehe ich erstmal hoch. Aufliegerstabilität drehe ich so hoch. Ich habe nur 10% Schaden, nur weil ich ja eine bremsen könnte. Cedric, wo bleibst denn du? Ja, ich bin kurz davor. Ich bin da. Na, ich habe ein bisschen weiteren Weg als ihr. Wie sind das? Also kurz vor der Fähre, ne? Also nicht ne, kurz vor der Jungen. Naja, kurz vor der Fähre bin ich auch. Ich musste einmal um äh, die ganze Göteborg fahren, um nach Göteborg zu kommen. Ja, es gibt aber echt niemand der darüber dr berichten soll, dass der Anschlag gewesen sein soll. Guck mal, das Kosten. Hallo Carsten. Der Hus. Ach ja. Und Jungs, wie geht's euch so? Philipp. Oh, ich habe eine E-Mail bekommen. Ich kann meine Barclay-Card, Kundenservice freischalten und die Ja, Ja, Lässt das mal alles laut vor. Also Ich hätte eine Nachricht vom 9. Juni, ich mich das erinnern. Ein 44-jähriger Berliner. Wir sehen uns auf der Other-Side. Oh, Am Leipziger Hauptbahnhof so alt. zu <lacht> In einem selbstgefertigten Sprengsatz. Hast du so lange Mutter her, ist, oder? Ich, ich habe hab jetzt mal gelesen, irgendwie beim Marschner draußen wurde doch hier... Äh, äh, zum. So, zum so Dings? Zu schritten der zum So. Mhm. Hier Cedric, ist, ist 9.5. zu lange her. Nee, das, das könnte hinkommen. Weil ah, das war ein Berliner, deswegen. Na gut, Berliner kann auch. Ich, ich bin, bin ein Berliner. Wollen wir nicht diskriminieren. Mhm. Also wie da? los. Alle da. Mhm. Jo, ich habe nur, nur auf euch gewartet, ja. Ich kenne nur das Silberrasselbon Die gibt's gar nicht mehr, ne? Wir sind konvoi, wir brauchen keine Ampelmacht. Oh, passt doch. Ja, kennt euch mit den Konvoi-Regeln aus, Jungs. Converige? Rote Ampeln äh, könnt ihr übersehen, ihr seid ein Konvoi. Ah, okay. Ab drei Mann zählt Konvoi. Also... Ah, okay. Also... Strafe? Wenn das... Na und? Hast du genug hat Geld? Das? Ja, das sagt doch, ihr seid hinter mir. Ich sehe das nicht, hat Totenwinkel. Oh, Alter, ich ich, ich sehe es auf dem Radar. Oder so. Weiß du, ich hab's gesehen. <lacht> Hälfte Wasser, Was Ah ja, da hinten seid ihr. Gebt mal mehr Abstand. Nee, das haben wir nicht ja. Aber ich komme nicht ne, so schnell voran, glaube ich. Ich habe nicht ganz so viel PS. Wir müssen bloß vor Ambeln, müssen wir nah an den Ort Wo bist du hin, Carsten? Na, ich komme nicht so schnell voran. Ich muss übelst bremsen, weil du irgendwie direkt vor mir warst gerade. Ach, wer are you? Carsten äh, ist gerade 500 Meter hinter oh mir. Oh. Aber das äh, Lied ohne den Song, den gibt es frei, ne? Der habe ich ja auch für meinen äh, Stars One-Flug da. Ja, ich habe überhaupt nicht herausgefunden, wo mir eigentlich die Lieder bekommen, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Ja, wo? Habe ich noch nicht rausgefunden, muss noch mal so. gucken. Na, ich weiß nicht, ob das direkt bei YouTube ist, weil da gab es jetzt auch eine Mediathek mit. Achso, Aber ich, ich wusste nicht, ob das jetzt die normale YouTube-Mediathek ist oder ob das jetzt schon das ist. Ja, alles, was ich habe, nur ich habe zwei Tools jetzt wohl wo angezeigt bin, und man wird auch prima, gutes Video hochgeladen und äh, <lacht> prima. <lacht> also, meine allererste trailer verfolge läuft diesen Monat als prima. Ich weiß nur warum. Ey, warum denn prima? Das ist ja gute Klicks. Prima, prima fit meinst du? Ah, ja, Sprit. <lacht> Wer hat denn das gesagt? Prima. Ich glaube, das kann ich eigentlich mittlerweile verraten. Philipp, oder? du solltest nicht die Schilder umfahren. Kann man das mittlerweile sorgen ja, Na, ja. Das sind wir schon bei Inside? Ist Inside schon vorbei? Ja, ja. Ja da kannst du ja, na, da ist es ja von schon. Hm. Aber außerdem bei Minecraft wird es ja schon angedeutet. Ja, bestimmt. Außer ich... ich, ich bei uns Kanal hat sich etwas geändert nämlich. Okay, was denn? Ihr seid jetzt nicht mehr... mehr... Okay. Ja. Hört sich doch gut an. Ja, ja. Ich hab noch nie was von dir gehört. Mich ohne. Jetzt, <lacht> jetzt nach, nach dem Eintritt meine ich. Aha. Wie, so wie, wie nennt sich das? Ja, ich höre TGN, also Broadband TV. Bro ganz große ja ihr haltet den Verkehr auf, oh, hier ist noch ein dritter hinter euch ne? Ja, egal. ich, ich fahre ja auch 80 ich fahr, fahr gerade 100. 100. 100. 100 na ihr kommt gerade. das ein enger Tunnel, ich hab ja Angst um rechts zu fahren ja vor allem, weil mir will noch einer Dings vorbei ne? <lacht> sagst du mal, dass es ja nichts wird Alter, wie viele hinter uns sind einer. wo siehst du, du das? drück doch mal Tab <lacht> Wir können auch vor und neben uns sein. Naja, aber die kommen nur ganz... Oh, Mutterfehlfunktion. Das ist ja nur ganz ungünstig. Achtung, Alter. Du, du Oi, Oioioioi, oio. ich hab dich nicht gesehen. Da kommt ein Scheiß. Alter, warte... Stopp your family! <lacht> <lacht> das ziehst du doch nichts, Alter. Sorry, sorry, sorry ich noch schon sure Pitch! <lacht> What the fuck? Mensch Philipp, sag doch mal an, dass du hinter mir bist! Mein Rekord, ich doh the Bunnet, eh! Du hast zu holen! Yeah. Also Murat kassiert aus! Murat hat doch meine Döner nicht gemacht! <lacht> Vergessen Sie nicht V zu drücken! Ich war gestern bei meiner Versicherungstante, ne? Die ist die, die ist auf dem Kassberg. Und ja. äh, da, da ist ein Dönerladen daneben und da hast du im Hintergrund sie hat so hinten draußen Ja, dann da guckt man doch auf den See, oder? Nee, ist egal. Und, und da hast du im Hintergrund, da hast du draußen die Türken so rumlappen können. Das ist doch soll <lacht> so <in lacht> <die> Döner machen. <lacht> <lacht> <lacht> Aber das ist voll rassistisch, was ich hier erzähle, ne? Ja, ne? Das ist fast so wie das N-Wort. Ja, fast wie unser N-Wort. Fast wie ein Teller. Boah, du bist so ein Nutella. Aber Neger dürfen sagen, oder? Ja, Neger dürfen sagen, das ist ein ja, cool. <lacht> nee, ja, das, steht, irgendwo. das steht bestimmt auch im Duden, würde ich wetten. Ja, bestimmt. Das andere steht auch im Duden. Äh, ist der zweite Buchstabe ein I? Nein, nee, A. Hä, hey, was kommt denn ein N-I? Was ist denn da für ein böses Wort? N na. Okay. Ach, ich weiß, das böse Wort ist äh... Also Nitro-Glycerin meinte ich jetzt, also. Ich hab NI, steht gerade bei mir im äh, Bus noch. NI, die weibliche, die weibli verweiblichte Form von Neger. Nigger. Er hat <lacht> ja, das böse Endwort gesagt. das ist nicht das ist doch einfach Das war jetzt auch nur ein Gag. Das ist <lacht> doch, hä? Als ob das, das. Nee, das heißt Nickerschen, nicht zu wechseln mit den Schläfchen. Hab ich doch äh, gesagt. Philipp, ich bin links neben dir. Alter ja, Will, mach dich nach rechts! 38% Schaden wegen dir! Ich bin auf der Gegnerfahrbahn! Wie ist denn das passiert? Hallo, da lassen wir Screenshot machen. Ich habe 100%, nur kurz angemerkt. Und mein mein Trail hat 94% Schaden. Oh <lacht> ich, ich, ich bin, ich bin in Polen. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin da drüben. <lacht> oh, großer Unfall. 12 hast ja. What the fuck? Warte, im Screenshot muss ich den Motor ausmachen. Ja, wenn hier, er kommt, dann kommt Kinder vorbei. Und wenn ich F12, das tut bei mir meine, meine Frame-Rate irgendwie umstellen. Na gut. Also, ich kann vorne. <lacht> ja, schön, Dank auch, ich hab 100%. Ich hab 100% und 94% hinten drauf, ne? Oh, <lacht> <sah schön> <lacht> <lacht> Also, wirklich, wirklich, ich bin 1. Mensch, Philipp! Wenn ihr kommt, Alter. Liebe Zuschauer, bei Cedric Essus mein Motor ist kaputt. <lacht> bei bei, bei nee, Süd-Esmeraldisches Fernsehen ist ja, ne? Ja. Falls ihr äh, mit oh, jetzt wäre noch. Jetzt war noch einer gekommen, schade. Falls ihr damit nicht klarkommt, wie wir fahren, dann guckt nur das Let's Play, an, wo Cedric alleine fährt. Falls ihr auch damit klarkommt, wie wir fahren, dann guckt bei uns. <lacht> Darf ich das nicht so überholen? Echt jetzt? Okay. <lacht> Keinen Fall. Ah! Philipp, <lacht> lass meine Ladung in Ruhe. Ich stehe auf meiner Abschlussliste. Ja, dann fahr lieber, dann geh behol... Nein, Philipp, nein. Ich will noch... Das könnte eventuell kurz sein, wo wir stehen. Ah, das könnte. Oh ja. Guten Tag. Oh ja, kommt grad. Oh, ja, kommt was entgegen. <lacht> was denn Versuch Versuchen irgendwo. Äh, ich drück die ganze Zeit die falsche Taste. So, ja. Warum wir nicht so schnell. Ich, ich mein bin jetzt gut. in der Werkstatt in Allberg. Sind wir da schon vorbei? Warte, ich guck mal kurz auf die Map. <lacht> aber fahr niemanden um. Ja, einfach, einfach, super, gut super, super, super, super, super, super, super, super, ist warte das super, super, super, super, super, super, super, Sofort... super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, der macht sogar was hier, der der, der der die Baumstämme stapelt. Das Gerät. Was macht der? Du der Baumstämme stapelt? Ja. Der Baumstammstapler stapelt Baumstämme. Das was für ich... ein Ding. Komm mal vorbei, Philipp. Dann... Das ist da rechts, ne? Du musst schon sehen. Oh Mann, ist das ein Netzplayer. Warum haben wir das so lange in den Griff genommen? Ach so, ich weiß worum. Geht ja bei einem nicht. Das geht bei mir nicht, ich kann das nicht spielen. <lacht> Ernsthaft? Nicht so laut, sonst hört er das noch. Ähm, wo seid ihr gerade? Philipp, nicht. Ich bin beim Baumstammstapler, da stapelt Baumstimme. Äh, okay. Bei oh. wem war denn das neulich, wo wo, wo wo jemand sich im Let's Play über den anderen aufgeregt hatte und der das zufälligerweise so gesehen hatte? War das du, hast du beim Felix reingeguckt hattest? Nee, warte mal, was war denn das? Ja, ich habe letztens gesagt, dass der Felix irgendwann mal gesagt hat, verrate mir nicht mit Philip. Ja, das meint. Das meinte ich ja. Ja, genau. Das war beim Felix von Train Fever. Was <lacht> er da gesagt hat, verrate, <lacht> aber nicht mit Philipp, dass, dass ich eine neue Map anfange. Und in genau der Folge gucke ich rein. Na, die Folge heißt auch neue Map. Also. Nein, nein. Neue das Welt. war die Folge zuvor. Das war die Folge zuvor. Also. Ja, trotzdem heißt die nächste Folge neue Welt. Was wissen wir eigentlich? Keine Ahnung, Seid ihr seid ihr schon an Odensee vorbei? Odensee. Wir sind jetzt zwischen Odensee und Eisberg an dem Autobahnkreuz. Guck mal kurz auf die Karte. Ah ja. Ne, ich muss oh das nee, mal diese Scheiße, Alter, Alter, Alter. Oh, Murat. Murat. Ich brauche bei dem Auto irgendwelche Offroad-Räder oder sowas. Also ich bin jetzt bei, also nach Eisberg und Odensee. Kurz danach. Auf der Tankstelle Ich bin da gerade der, an, der, an, an dem Kreuz, wo du ich noch Ich warte S4 da mal an, den an den der Tanks. Tankstelle. Okay. okay. Der leckt aber. Ja. Das Auto hat ganz schön geleckt. Ja. weil das ist bei dir auch. Achtung, ich bin vor dir. Fahr mal lieber links. Danke. Und Tankstelle rein. Jo. Das schaut ja auch mal mein Auto. Ich hab glaube, ich bin noch nie mit dem Auto gefahren. Hast du deinen Anhänger noch? Oder ist er weg? Ja, ich habe 94% Schaden. Auf den Anhänger. Das war ein Schild. Jetzt möchte ich mir gerne noch auf Philips Aufnahme sehen. Das sah Nein, bestimmt ich nicht lustig ich aus. Ich wollte tanken! Oh, ich auch! Wow. Ich fahre eher hier! Okay. <lacht> Warte mal, dein Motor hat Probleme, Moment! Mach mal den mach, mach Motor aus! Und jetzt holen wir genau hin! <lacht> Oh, jetzt geht's. Ach, schlimm die Leute. Audis. Echt mal. Hast du nur den Baumstammstapler gesehen? Ja, den Baumstammstapler, stabler Baumstamm hab ich gesehen. War cool. Kommt der Cedric auch? Ja, ich bin schon unterwegs. Wer nennt sie denn eigentlich Cedric? Na, ja, was heißt halt ihr, immer, wenn der Patrick heißt? Ich hab mich letztens, äh, Cedric hab ich angesprochen, ob man mal Lust haben, du mitmachen willst vielleicht. Oder sind immer auf die Idee kommt, dass du mitmachen könntest, hat er gesagt, wie, der Patrick macht mit? Wie <lacht> egal ist das denn. Ich hatte hattet ihr schon, haben wir schon mal zusammen was aufgenommen? Ähm, ja, ganz, ganz früher in Minecraft, aber da warst noch du alleine. 2000, äh... Yeah, no. ja, ja, das war noch, das noch unter, unter 1000, damals. Ja. Regnet das draußen? Draußen oder im Spiel? Nein, Also draußen regnet es wirklich gerade. Ich höre das nämlich. Ich sehe es. Ich sehe es nicht, du musst nicht umdrehen. Ist der nicht an der Tankstelle, ja? Ja, fahr weiter. Ich bin losgefahren, der holt mich eh ein. Ich nicht, ich bin kaputt. Kaputt? 54% Schaden. Ja kommt ganz schön was von hinten an. Ich kann so ein... Türken hier nicht überholen. Wieso? Meister Murat? Weil... Ne, ja, Meister Murat. Warum? Was sagt der? Du? du guckst du nicht vorbei. <lacht> <lacht> ne, da fährt immer so links-rechts. Na, der Buford, der mag uns nicht mehr. Der Follow Exotic ist vorhanden. Den bist du ja vor uns reingefahren. Follow Exotic Car Spotting. aber ah, da, da zurück. Der Philipp, der überholt dich gerade. Und jetzt überhole ich dich. Mit dem bin ich doch vor uns reingefahren. Ja, habt ihr habt ja drei Spuren. Philipp! Oh, <lacht> thank you. oh Alter. Thank you? Thank you Bist so ein Arsch. Nee, hey, ich versuche Kontakte herzustellen. ich eigentlich auch schneller als 120 fahren. <lacht> Oder ist <es> begrenzt, ja. <lacht> das begrenzt hier. Das ist eine richtig geile Idee, wir müssen in irgendeine Stadt fahren. Kann mir ja schneller als 120 fahren, das ist mein wachst langsam. Meiner ist kaputt, der kann ich nicht mehr. Oder hab ich irgendeine Einstellung, wo das blockiert Hast ist? Hast du innen, Jo? Ja. ja. Hast du Angst? Ja. Warum lässt du nicht so viel Abstand? Weil du ruckelst. Ha! Gut ausgedrickst! Oh! Na <lacht> ah, ja, kommt was! Philipp! Ich könnte mit einem Tag. Meiner geht drauf vorne, ich soll aussehen! Wenn, wenn er ganz ist! Ich bin vor 180 gefahren! Ja, 180? Wie geht das denn? Ohne Ja, so. Philipp, warum fährst du so langsam? Weil mein Motor ausgegangen ist. Ach so. <laughs> Thank, hey. Thank you, Very much. Hey. Hello, are you Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Upsala! Haha, <lacht> Philipp! Philipp! Oh nein! Ne! Wett, wett, dass er mir jetzt vorher einräumelt, oh! Oh ja! Oh, gerade so geschafft! Entschuldigen <lacht> dann geh in die nächste Werkstatt einverstanden in Kiel ist die oh gerade aus into city also. Okay, ich hoffe, es geht in der nächsten Folge mit geballter Ladung so weiter. Bla, bla, bla, bla. Mit viel Action, bla bla bla und es äh, sind Und äh, bla, bla. <lacht> da bla, bla. wünsche ich euch noch einen wunderschönen bla, bla. Tag. Genießt den Tag bla, bla. und bla, bla. schaut mal bei den äh, Klappsköpfen vorbei. Wir machen... Äh, die machen gutes gutes Programm. Sämtliche Sachen von A bis Y. Von 15 Uhr bis 19 Uhr. Jeden Tag. Von 15 Uhr bis 19 Uhr. Jeden Tag. Außer sonntags. Warum sonntags? Außer sonntags. Das sind, nee, das sind fünf Videos, die fehlen in der Woche. dann immer. Ja. Also wir senden auch sonntags. Na, die wollen nämlich auch mal Urlaub machen. Na dann, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.